Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU Software. Diesmal bei GNU Funst. Wird uns im Jahr 2013 Ubuntu auf die GNU-Köpfe fallen? Oder wechseln wir schon bald zu einer echten GNU-Linux-Distribution wie Dragora? Schaltet ein und findet's raus, ob OwnCloud wirklich deine eigene funktionierende Cloud ist, plus was unsere Hausgrafiker so tun, während wir hier moderieren. Und so viel mehr den ganzen Monat. Hier bei Gnu Funst. Lass die Sendung beginnen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gnu Funst. André hat es in unserer ersten Episode schon angekündigt. Es wird gefährlich. Ja, warum wird es denn gefährlich, Paul? Ja, du hast dein System schon wieder neu aufgesetzt und dann auch noch mit Fedora. Die Sache ist ja so, wir evaluieren hier ganz heimlich Distributionen und sagen unseren Zuschauern gar nichts davon. Aber haben wir jetzt mal gemacht, wir hatten ein schlechtes Gewissen, mussten wir jetzt machen. Ich glaube nächstes Jahr mal wird es wieder eine andere. Genau, das soll auch unser Dankeschön an die ähm, 28 Abonnenten sein, die unser YouTube-Video von der letzten Sendung auch angeguckt haben und zwar 444 Mal. Und es ist ganz schön anstrengend, das so häufig zu sehen, ja? <lacht> ja, keine Ahnung, wie ihr das nur ausgehalten habt. Ähm, 14 Mal positiv mal, der bewertet. Robert. Ja, der Robert, ah, den kennen wir sogar. Ja, Wahnsinn. Ähm, oh, und wenn man das so liest, für eine erste Sendung gar nicht mal schlecht, dann wollen wir, dann hoffen wir, dass ihr ja, diese wir, Sendung wir, auch nicht wir, enttäuschen wir werden, Genau. Wir suchen uns ja nicht. Wir genau. Das fängt immer so an. Genau. Genau. Ja ach, übernächste Sendung. Im ähm, Linux-Action-Show-Subreddit äh, hatten wir dann auch noch ein bisschen Feedback. Mhm. Und, äh, das Wo du so einfach mal auf Deutsch dazwischen gepostet hast. Genau, dachte ich mal, das äh, tut dann gut. Ähm, ich habe dann auch gleich den Link vergessen. Äh, freundlicher Hinweis kam dann sogar. Und äh, ja, es wurde sogar gemutmaßt, dass es sich um einen deutschen Linux-Podcast heißt. Beziehungsweise muss eher sein, GNU-Podcast. Ne? Mhm. Also, aber gut, wir müssen ja nicht jeden und Gott in die Welt äh, korrigieren. Genau, ähm, und was haben wir für euch als erstes? Kleine Schwankel. Der, der zum Beitrag. Bilden. Der Beitrag. Sind wir schon beim Beitrag? Wir sind beim Beitrag. Wir haben die MyPaint. My Paint haben wir für euch ausgesucht. Und äh, wir werden tatsächlich ein bisschen kritzeln. Genau, wir, wir haben hier so ein, so ein Tablett dabei. Hier, und vielleicht könnt ihr es sehen. Äh, äh, so. wahr kommen, wo man so Druck machen kann und ähm, ja. Und, Stift irgendwie äh, darüber bewegen kann, ohne genau. aufzudrücken und sowas. Ich werde jetzt mal auch mal äh, zu Beginn erstmal einen normalen Pinsel mhm. aussuchen hier. Wo finde ich denn hier einen? Einen normalen Pinsel. Also das, das Schöne bei diesem My MyPaint, das, das sieht halt im ersten Moment wirklich nach einer ziemlich rudimentären Paint-Applikation aus. Aber und kann doch viel mehr, ne? Äh, Vielleicht ich auch Kann Fahrrad. auch etwas mehr, ja. Also das sind so, so kleine Features am Rande, die das eigentlich ganz ganz schön schick machen. Also die ganze Zeichenfläche ist äh, unendlich groß, ich kann die beliebig äh, drehen und, und ich habe natürlich mit so einem richtigen Tablet äh, das natürlich auch drucksensitiv und das wirkt sich auch auf den Pinselstrich aus, den ich da benutze. Genau, das können wir vielleicht mal bei einem anderen äh, mal demonstrieren. Es unterstützt tatsächlich Ebenen. Also ich kann halt in meinen Sketchen äh, verschiedene Objekte reinmalen und die auf verschiedene Ebenen legen, die ich dann gegeneinander noch verschieben kann und sowas. Äh, jede Ebene ist unendlich groß, also ich bin da auch nicht weiter eingeschränkt. Ich muss mich nicht äh, von vornherein dazu entscheiden, wie ich das Beet aussehen lasse. Genau, ich kann hier glaube ich auch zoomen, wenn ich es hinkriege, mit Steuerung. Nee, mit alt war das. Mit alt und dann. Mhm. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich muss da den richtigen... Äh, ach so, äh, un, unendlicher Zoom muss man dazu sagen. Äh, unendlichen ja. Zoom hat es auch. Genau. Es, also, das zeichnet Pinselstriche halt genau. auf. Also auch unendlichen ja. Zoom in, dass das wird nicht verpixelt oder sowas. Ähm, hm? Oder, ähm, also... Ja. Also Vektorgrafik ist es nicht, muss man noch dazu sagen. Ne? Also es sieht zwar jetzt nicht so aus, als... Das das hat ein eigenes Speicherformat, oder? Oder wird es verpixelt? Vielleicht, wenn du nochmal näher ranzoomst ja, okay, ähm, wir, wir haben gerade einen Souffleur im Winter. Also ein naja. Grafiker sagt, das wird verpixelt. Aber ich wollte euch auch hier radieren, natürlich, was, wie mhm. man das eben von so einem so so mhm. Macom halt kennt. Und wie ihr wisst, Macom wird ja ziemlich gut äh, von äh, Linux unterstützt, also von unserem tollen Kernel, der die schöne Glückshefte laufen lässt. Äh, warum ist das eigentlich so? Äh, der, der Treiberentwickler, also das, es gibt halt einen Menschen, der arbeitet bei Wacom und der unterschreibt dann mal heimlich die Linux-Treiber dafür und deswegen wenn so ein Tablet irgendwie rauskommt, ähm, dann ist am nächsten Tag auch irgendwie der Treiber dafür äh, in, in äh, Linux drin. In, in X denke ich ähm, oder wird das vom Kernel übernommen. Hm. Müssen wir noch mal nachschauen. Äh, ja, also wir haben auch etwas, etwas in, äh, interessantere Pinsel hier. Das, das ist ähm, Okay, das ist das Gekritzel, was, man halt, was halt auch mal ähm, in einigen Punkten angemessen ist. Ähm, alles drucksensitiv. Äh, dazu muss man sagen, die, die Idee von MyPaint, also das Konzept ist, das ist so ein Sketch-Up-Tool, das ist dazu da, um ein Projekt anzufangen. Ähm, das sagen die Entwickler selbst, um es zu Ende zu machen. Äh, also zu Ende macht man so eine Sache in der Regel in, in anderen Programmen. Das ist halt wirklich dazu da, um einfach so einen Grundwerft hinzukriegen, um einfach eine, eine Grundzeichnung erstmal klar zu machen, was halt ziemlich gut geht, aufgrund, also unendliche Zeichenfläche und so, ist natürlich prädestiniert dafür. Und dann kann man das weiter bearbeiten in, ähm, wir hatten so ein, so ein paar Sachen, sind wir vorhin durchgegangen, ich äh, also kriege da genau. jetzt noch ich, etwas auf, wenn Ich, ich, ich zeige jetzt mal ganz kurz, was wir vorbereitend für euch gemalt haben, bitte nicht erschrecken. Uh, welches von den vielen war das? Ich nehme jetzt einfach mal Ich glaube, das war das. Uh, ja, kann man ruhig aufhören. Das genau, wir, wir haben ja hier immer noch eine Crew im Hintergrund und um, was diese machen... Achso, um, um, nee, das das war nicht die, die Crew. Die können ja. viel besser zeichnen. Als mhm. uh, ja, nicht nachmachen, nicht so Nachahmung empfohlen. Uh, macht was besseres mit dem Programm. Das kann wirklich eine ganze Menge... Jetzt auf, also wenn das jetzt noch auf Leinwand wäre und... und vielleicht kann man noch was Gutes... Machen. Vielleicht kann man es noch retten. Ach genau, was er man vielleicht, äh, einen man kann hier, das so. Paul vielleicht erzählt, äh, verschiedene äh, Layers hier auch. Mhm. Man kann den einen schützen und sagen, jetzt koloriere ich den anderen ja, an vielleicht. Das ist natürlich wichtig, ja. Genau, das ist, äh, wenn man vorher was mit Schwarz-Weiß gemeldet hat und äh, das danach kolorieren wird. Was wir auch mal zeigen wollen, wir wollen mal was zeigen äh, und der Dank geht an jemand anders natürlich und schön, dass wir das hier zeigen dürfen. Jetzt muss ich das nur noch zoomen, wenn ich den kriege. Ja, das ist die falsche Richtung. Ja, das, das genau. hat unser, ähm, unser Produktionsassistent. Kann man ihn so nennen? Ja. Wir haben den Posten gerade vergeben, oder? Ja. Genau, unser Produktionsassistent, der hat das vorhin einfach so vom, vom Screen abgezeichnet, während wir da geredet haben. Okay. Das nächste, was wir euch zeigen wollen, ist die Distribution des Monats. Ähm, das ist die zweite freie äh, auf der FSF. -Serse. Dragora! Ähm, auch Roger besteht ja mal darauf, dass hier GNU Linux steht. Vorne des GNU in der Linux, weil Linux ist ja letztendlich nur der Betriebssystemkern. Weiter nichts, ne? Ja. Ja. Ja. ja. Nur. Okay, was ist Dragora? Was. Äh, Gibt es Screenshots davon? Es gibt wohl eins. Dann habe ich zumindest mhm. dieses Logo gefunden okay. als Hintergrundbildschirm. Ansonsten war es ein Xfce. Xfce. Okay. Ja. ja, es gibt hier auch einen User Guide. Der wird schön erklärt, was Dragora 2 so mehr oder weniger auszeichnet, was so wahrscheinlich anders ist. Die beschreiben ihre Package-Management-Systeme, Init-System, Kommandozeilen-Tools und ihre filesystem hierarchie ich glaube, also, irgendwo war noch eine Seite zur, zur Philosophie hinter der Distribution. Genau, das, äh, das müsste hier gewesen sein. Ja, die sind halt auch wieder ähm, einfach gehalten, versuchen äh, möglichst nichts automatisch zu installieren, was man nicht haben möchte, deswegen auch nur ein Xfce-Desktop. Das würde mich noch mal interessieren, wie viel in dem mittlerweile mit drin steckt. Aber das könnt ihr zum Beispiel selbst ausfinden, indem ihr euch das ISO runterladet und einfach mal laufen lasst. Genau, und wenn ihr mögt, dann auch gerne ein Antwortvideo äh, posten. Uns wird es interessieren. Genau, inspiriert uns vielleicht auch zu einer besseren Qualität <lacht> von Geburtstag. <wie du lacht> ähm, okay. Dann äh, geht es als nächstes äh, zu einer weiteren Android-Applikation, die wir euch vorstellen möchten. Dazu müssen wir wieder natürlich äh, zum anderen Screen Capturing-Modus wechseln. Bis gleich. Wo machen wir den Screen heute? Wo ja, machen den haben. Screen? Der ist, glaube ich, wieder wie immer da. Ich glaube, so machen was ja. ja. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir auch wieder mit einer neuen android Applikation. Nachdem wir mal eben das Android-Screen-Capture eingerichtet haben? Genau, nachdem wir das mal eben mal gemacht haben. Das ist dunkel geworden, oder? Ja, verdammt. Mm, okay. Wollen lag dann eigentlich? Daran, dass du dein Android geupgradet hast. Und die Busybox auf dem Handy, auf dem wir letztes Mal mh, gecaptured haben, die kann jetzt kein NetCut mehr. Und dann haben wir jetzt doch das Tablet irgendwie klar gemacht zum Capturen. Und... So ist das ja. manchmal mit Custom Homes. Ja, genau. Aber wollen wir mal zu dem kommen, was wir eigentlich heute vorstellen wollen? Mhm. Einen schönen ähm, ähm, Arkal genau. genau. Schönen Kalender für Android. Okay, ähm, das Dumme bei dem mitgelieferten Kalender ist natürlich, das ist uns, das ist uns ja viel zu vergoogelt nicht, Der, der ist synchronisiert nur gegen den Google-Kalender und dann gibt es glaube ich noch kostenpflichtige Plugins, dass der andere Sachen machen kann oder so. Nee, es gibt da was Schöneres im es gibt f ja Was richtiges Freies mhm. genau. im F-Droid-Repository ähm, gibt es Arcai. Arcai ist eine Kalendersoftware, kommt das Capturing jetzt mal hin? Ja, hervorragend. Äh, Arcai ist eine Kalendersoftware, ähm, die es ermöglicht, ähm, eigene kaidav server einzutragen. Ich glaube, dazu kommen wir später noch. Also man kann in so einer arkal installation halt mehrere Server haben. Wir haben jetzt unseren, unseren speziellen GNU-Funst-Server hier. Auf einem Server können mehrere, mehrere Kalender liegen, die man benutzt. Das ist jetzt, in dem Fall haben wir jetzt einen privaten Kalender, das ist der Default-Kalender. Und wir haben einen geteilten, an den mehrere Benutzer Einsicht haben. Das wird allerdings auf dem Server eingerichtet. Default Kalender entshared. Ähm, ja, kommen wir mal zur Sache. Gucken wir uns mal so einen Termin an. Hm. Ja, das ist das. das, das ja. Genau. Ja, auch, auch bei, äh, bei Tablets stößt man mittlerweile an. Äh, Problem mit der Rechenzeit. Okay, ähm, Termin am 20. Dezember, ganz wichtig, ist das Linux Works-Treffen. Hm. Das findet wöchentlich statt, deswegen auch am 27. wieder so eins. Schaltet er den Termin um? Na? Schnell, ah genau, 27. Äh, das sind Termine aus dem, aus dem Shared-Kalender, deswegen ist das hier gelb. Und hier gibt es zum Beispiel noch den privaten Kalender, das ist äh, äh, genau am 17. morgen. Oh, jetzt wisst ihr, wie lange wir brauchen, um die Sendung zu, äh, zu produzieren. Das wird zum Beispiel aus dem privaten Kalender, da kann man auch nochmal so Einträge haben. Und ähm, privater und Shared-Kalender, serverseitig. Machen wir später. Das ist die Applikation, genau. Wir haben Kalender, wir haben Termine, wir können so einen Termin mal hinzufügen. Ähm, und sagen, nee, den Termin, den nennen wir äh, den nennen wir Fu. Und der geht vom vom 17. Dezember um 9 Uhr, das ist gar nicht so übel. Naja, ähm, sagen wir mal ja, 19. Dezember. Ist irgendwas Spezielles am 19. Dezember? Ist doch egal, wir müssen ja Fu machen. Mhm. Fuh, von daher ist Fuh, es egal. Fu geht immer, ja. Fuh genau. Immer. Ähm, Zeitzonen nicht vergessen. Äh, okay, und der geht von, von mir aus von, von 9 bis 10 Uhr. Ganz degen. Ach, mach nicht so was kompliziertes. Man kann mehrere Alarme dafür setzen, also der kann einen irgendwie eine Stunde vorher erinnern, dass man losfahren muss und dann äh, kann er einen 15 Minuten vorher nochmal dran erinnern, ich dass man... zwei Stunden immer ganz gut, weil wenn man in Berlin ja. nämlich unterwegs ist, muss man immer eine Stunde Verspätung einplanen und ja, eine Gerade jetzt im Winter, nicht wahr? <lacht> mhm. Okay, ähm, ja, wir können sagen, in welchen Kalendern der auftauchen soll, Default-Kalender, Shared, jetzt ist er im, im Shared-Kalender. Lass wir den beschert. Ja, lassen wir den beschert. Ja, ja. Okay, äh, Termin hinzufügen. Uh, hm, ja, das geht alles ganz fix, wenn man nicht so ein, so ein aufwendiges äh, Screen Capture im Hintergrund laufen hat. Ja. Das müssen wir irgendwo. Da müssen wir mal ein Wiki machen, oder? Oder das im, im Git dokumentieren. Wieder was das mit dem Screen Capture? Ja, das sollten wir unbedingt mal machen. Jetzt das ist auch, auch fair. Vielleicht sieht da auch sind die der Zuschauer ja neugierig. Vielleicht, ja, vielleicht sieht auch vielleicht Potenzial zur Verbesserung. Mhm. Und dann stehen wir hier nicht immer so da und äh, brauchen vier ja. Stunden, bis wir dann entweder den nächsten ja. Take aufnehmen können. Ich glaube, der Termin war jetzt so eingerichtet, dass er vom 17. Dezember um 9 Uhr bis zum 19. Dezember um 10 Uhr geht oder so. Ja, wie gesagt, Fu geht also ja Also ne? mehrtägige, mehrtägige Termine gehen auch, aber ja. für Fu ist immer Zeit. Ähm, wenn mein Tablet dann nicht morgen um 8 klingelt, das würde mich nerven. Wie sieht es denn mit, mit Tasks aus? Ich meine, man muss ja auch wissen, was man unter... Guck mal, Nicht da haben wir sie. Ja, da klicke ich ja. da jetzt halt mal direkt mal drauf ja? hier. Tasks. Oh, da hat schon jemand. Ah, unser, unser Mann im Schatten. Der Erik, der hat schon in den Shared Kalender einen Fu-Task eingetragen. Das müssen wir unbedingt noch machen, oder? Mach mal, ja. Ist ja, wichtig. Mach mal. Mhm. Mhm. Ja, genau. Hätte eigentlich mach Fu stehen. Mach müssen. mal, mach ja. Fu. Ja, okay, im Kalender kann man halt wechseln zwischen diesem Task-Modus und dem. Man. Ich glaube, da gibt es keine Ab mhm. Genau, ansonsten hat der Schnellstarter, um mhm. halt ähm, für ja, Archive und Arkyl Notes und Kyle Task, also um, um die Task-Ansicht um Task hochzubringen oder die Kalender-Ansicht und dann gibt es auch noch Notizen. Ja. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen: Letztes Mal hatten wir so viele Alternativen für das eine Programm, was wir gefunden hatten diesmal gibt es wirklich keine. Und das ist echt ja, erstaunlich. Äh, es gibt wirklich keine andere freie Alternative für Android, ich wo du auch einen zentral gehosteten Kalender anbinden kannst. DAF Client habe ich so ja. richtig nicht gefunden. Nee. Ähm, ja, Arkal, wir geben zu, das Hintergrundbeet, das ist echt Geschmackssache, aber das ist freie Software. ähnelt ein bisschen unserem unserem Intro, ne? Das hat ein bisschen was, dieses Ich weiß das, das könnte von uns sein, aber haben wir nicht gemacht. Ist es aber nicht. Haha. Ha. Wir können ähm, keine Schmetterlinge malen. Genau. Nee, Schmetterlinge. Bunte womöglich. Nee. Mm, gut. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall das auszuprobieren? Ja. Könnt ihr selbst mit synchronisieren? Ähm, Achso, ich sagte, ich muss aufpassen, dass bei mir morgen um 8 nicht das Tablet klingelt. Aber das war ja der geteilte Kalender. Das heißt, wenn ich das mache, bei André klingelt trotzdem das Handy morgen um 8. Das muss du mir erklären. Das du hast den Termin jetzt auch drin. Du benutzt auch den Shared-Kalender, oder? Kommt drauf an, ob ich die Erinnerung dafür eingestellt habe. Hast du den schon habe. eingerichtet? Ich denke schon, ja. Mindestens, auch. Oh, nee, mein Handy nicht. Auf meinem Handy Cheater. nicht, sondern nein. Ich habe es... Cheater. Nur okay. Also, no der no André no wird nicht wach. Ja. Ähm, ich muss selbst den Alarm machen. Ich es morgen um 8 Uhr aus. Gut. Ähm, so viel zur Gnuity Full Up. Genau. Und äh, jetzt geht's weiter mit den Gnews. Gnews. Willkommen zu den Gnews. Paul, wir haben heute wieder ganz schön viele neue ja, Nachrichten. Ganz schön viele Ganz Videos. schön vollgepackt. Diesmal, äh, wir fangen gleich an mit dem reizenden Thema von äh, Canonical. Ne? Die, äh, Kanoi, ja, Canonical, was, ja. Was die FSF uns äh, gefährlich ist gerade. Ähm, auf, auf die Gefahr, auf die uns die FSF gerade ja. wieder mal hinweist. Ja. Wir haben da so ein bisschen Spyware, also die FSF mhm. oder Richard Storman in Person hat ein bisschen Spyware gefunden. Fs echt? Gefunden? Ja. ja. Gefunden, Ach, was reden wir hier? Festgestellt, ja. Ihr kennt das eigentlich schon, die, das ist schon hoch und runter gegangen durch die Presse. Ähm das ist eine monatliche Sendung, das ne? ja. freut ihr. Aber da gibt es noch ein bisschen mehr Marketing aus der Richtung. Mhm. Ne? Ähm, ja, was haben sie gemacht? Also sie haben halt festgestellt, dass äh, Ubuntu ähm, mittlerweile irgendwie ziemlich stark mit Amazon integriert ist. Das kriegt man so richtig auch nicht weg übrigens. Also wenn man versucht, diese ganzen Amazon-Pakete äh, rauszuschmeißen aus dem System, dann kommen da ganz, ganz viele Dependencies hinterher und dann sind plötzlich andere Pakete weg, die man vielleicht haben will oder so. Oder wenn ich jetzt sage, ich, ich will irgendwie die Google-Pakete drin behalten, weil das gerade okay ist für mich, aber die Amazon-Pakete nicht, äh, das, das ist nicht so einfach. Und... Ähm naja, da ist Ubuntu natürlich dann ziemlich gut in die Kritik geraten, äh, angestoßen durch einen Blog-Eintrag von Richard Stallman. Äh, Achso, ja, was ist das grundsätzliche Problem? Also Ubuntu hat ein Dashboard und eine voll integrierte Desktop-Suche und man macht also in der Regel in Unity dieses Dashboard auf und äh, er fängt an zu und, und tippt irgendwas ein und dann fängt, äh, fängt er an zu suchen. Und das schickt es dann da, zu Canonical und die filmen genau. das nochmal ein bisschen. Also er fängt halt an, so ein bisschen auf der ja. Platte zu suchen und er fängt an, so ein bisschen im Internet zu suchen und er fängt an, so ein bisschen bei, bei Amazon zu suchen und alles, was ich da eingebe, geht halt erstmal zu Amazon und Canonical. Ähm, ja, Mark Shuttleverse hat jetzt geschrieben, das, das ist schon okay. Äh, ähm, ähm, Amazon ist, ist, das sind unsere Buddies, die machen das alles ordentlich. Und dann hat er geschrieben, dass man ja, naja, okay, das, die haben jetzt in die Version, da war halt die Deadline, da haben die nicht mehr die Option reingekriegt, dass man das noch ausschalten kann. Und wenn ihr den Ausschalter haben wollt, dann komm doch einfach selber was zu Ubuntu. Die nehmen das dann garantiert auch rein. Naja, möglicherweise sind ja bestimmte Suchfunktionen auch doch vielleicht wichtig, wenn man wirklich das Feature nutzen will, also als Suche. Nee. Und wenn man dann ganz andere online Funktionen eben nicht suchen kann, dann muss man gleich alle abschalten. Das äh, finde ich eher schlecht. Also das ist wieder mal nicht so konfigurierbar, nicht? Aber ja, dafür ist es einfach. Ist halt nur, du kannst halt nur alles, alle Suchfunktionen ausschalten oder. Äh, also der Unity-Desktop war jetzt noch nie dafür berühmt, dass er besonders konfigurierbar ist, was ja auch seinen Grund hat. Also die wollen halt immer, dass, dass jeder Benutzer das gleiche System vorfindet bei Unity und so. Ähm, ja, aber das. das das fehlt hier so ein bisschen, dass ich da. Äh, da will ich dann doch mal irgendwie eine Einstellung machen können an der Stelle. Und an der Stelle ist es wirklich wichtig. Und das einfach so. hinter den Teppich zu kehren, wie, wie äh, Marc das da versucht. ja, das ist auch nicht so ganz zufriedenstellend, die, die Antwort, die er darauf gibt. Sagen wir. Das ist ganz schön gefährlich. Bei Stoff? Ja, ich wollte eigentlich schon weitermachen, weil es gibt ja noch was Neues. Neues Marketing von äh, Marc. Mark. Ja. Ähm, Im Wesentlichen sagt er in seinem neuesten äh, Blogpost vom 26. Dezember, also vom letzten Jahr, mh, dass jeder, der vorher schon zufrieden war mit äh, freier Software und jetzt Probleme mit irgendwelchen Lizenzen hat, äh, der muss ja Ubuntu nicht benutzen. So im Wesentlichen lese ich das zwischen den Zeilen. Der muss ja Ubuntu nicht benutzen. Das sagt er ja, ja so nicht. Das, das sagt ja er so nicht, fiese, aber könnte man... Also ich, ich würde sagen, sagen man, man muss ja Ubuntu nicht benutzen. Ne? Ja, das, ja. Da können wir eigentlich einen Strich drunter machen. Ja, genau. Ähm, dann muss man auch das äh, neue Ubuntu Phone auch nicht benutzen. Aber das ist shiny <lacht> Ja. Es ist die Zukunft, das ist, ähm, was ist denn noch alles? Er hat auch in seinem, in seinem Video gesagt, was es alles ist. Es ist elegant, es ist die Zukunft, es ist awesome. Es ist kein Lockscreen, es ist ein Wacom-Screen. Genau, ja. ähm, Sonst hat er eigentlich nicht viel gesagt, glaube ich. Aber er hat 20 Minuten dafür gebraucht. Ja, wir sind ganz schön anti heute. Heute, ja. Hm? Lass uns mal versuchen, weniger anti zu sein in der nächsten Nächste Nachricht. Eher traurig, ne? Traurig. Gefährlich, ja. ja. Der Grab und SED-Maintainer hört auf, hinterlässt aber noch ein paar Features und äh, so lässt natürlich. Ist jetzt auch nicht, ja. aber er, er, er bewegt sich vom GNU-Projekt weg in, in andere Gefäder. Also er schreibt weiterhin freie Software, sagt er, er kümmert sich mal ein bisschen mehr um seine Familie, das soll er mal tun. Hm. Und er meint halt, also er hat halt in seinem Abschiedspost hat er halt nochmal so ein bisschen Kritik für das GNU-Projekt hinterlassen. Äh, das ist der letzte Post oh, und ja. nehmen wir den, den oberen Teil zuerst. Ja, also er sagt halt, was, die, was für Features in Z reingekommen sind und endlich. Also Z ist ja nur als Tool so ziemlich fertig, aber was mir gefehlt hat, war der Unbuffered Input. Wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist wirklich cool, dass er das jetzt noch reingebracht hat als ähm, letzte Amtshandlung. Also wer, wer schon mal mit, mit Z so ein bisschen mehr gemacht hat und das man in irgendwelche Shell-Loops eingebaut hat, der hat vielleicht sich vielleicht schon darüber geärgert, dass man einmal Z aufruft, um zwei Zeilen zu bearbeiten und plötzlich konsumiert das dann aber irgendwie doch noch 1000 Zeilen Input. Und man konnte es nicht abschalten. Das kann man jetzt endlich, sagt er. Ja, ist technischer, okay. Ähm, ja, was schreibt er noch? Ähm, er meint halt, okay, das GNU-Projekt, das ist so ein bisschen, das ist nicht mehr so ganz auf dem Zahn der Zeit. Dazu muss man sagen, GNU ist ja eigentlich ursprünglich gar nicht. Ähm, das, das Betriebssystem, vor dem wir hier gerade sitzen, das besteht ja eigentlich nur zu einem, zu einem kleinen Teil aus GNU. Also ähm, GNOME ist ein eigenständiges Projekt, der ganze x server ist ein eigenständiges Projekt. Irgendwie. Ähm, tausend Sachen, die ich auf der Kommandozeile benutze, ein M-Player, äh, V-Conf, was, was benutzen wir noch alles, sind halt eigenständige Projekte. Aber diese ganzen Kernen Unix-Utilities, also wenn ich irgendwie LS eingebe, wenn ich, ähm, das, das ist halt das GNU-Projekt, das sind die GNU-Utilities. Hm. Und ähm, ja, dann soll es halt, äh, GNU hat immer versucht, auch noch so ähm, Programme mit in das Projekt reinzuziehen, die halt äh, auf höherer Ebene angesetzt sind. Es gibt einen Video-Editor, glaube ich, aus dem GNU-Projekt und so. Und ähm, was der Maintainer hier sagt ist, dass, äh dass es mehr schadet, äh, dass auch die Arbeit von FSF und dem gnu Projekt mehr schaden als das, nützen, dass ja, das ist nicht mehr so schön ist, sich dieses Label verändern. dass die Richtlinien, die umgehen in dem Projekt, ja. äh, mittlerweile für Entwickler sehr, sehr unattraktiv geworden sind und äh, er findet es halt Eidbacken und, und sagt, es gibt einige Projekte einige Flaggschiffprojekte im Free-Software-Bereich die wirklich was verändern und er meint halt, die hätten von genug kommen können aber, oder die hätten von genug kommen sollen aber solche Projekte können eben nicht mehr von genug kommen und so das ist halt seine, seine persönliche Meinung ähm, ja, aber ich sag mal, das Betriebssystem, was wir hier benutzen, das besteht halt aus vielen Komponenten. Und von mir aus muss genug nicht das einzige sein, was, was du da drin hast. Kommt ganz auf den Anspruch an. Aber okay. Ähm, Samba 4 ist fertig. Wir haben ein erstes äh, freies Active Directory. Wunderbar für den Mischbetrieb von äh, mhm. Linux und äh, Windows. Mm. Wer es schon mal ausprobiert hat, hat sich darüber geärgert, dass das jetzt so langsam ist bei Dateifreigaben und so. Aber Samba 4 ist halt nicht mehr nur das. Also Samba 4 ist nicht mehr nur eine Dateifreigabe, was Samba 3 immer war. Und wenn ich bei Samba 3 eine, eine Windows-Umgebung dranhängen wollte, dann musste ich immer noch irgendwie einen OpenADA-Brand flanschen, was irgendwie meine Active Directory-Strukturen bereitgestellt hat. Und ich musste noch irgendwie schauen, dass. Oh Gott, dass ich Kerberos zum Lauf. <lacht> ja, genau. Ähm, das macht Samba jetzt alles out of the box, äh, sagen Sie. gibt ein schönes ähm, Video, das ist auch ähm, irgendwo verlinkt äh, in diesem Artikel. Mhm. Ähm, mach das jetzt nicht, dann geht alles Genau, kaputt. nee, nee machen wir mach nicht. Ähm, und da wird schön erklärt, wie einfach es wohl ist, äh, so eine Samba 4 Domäne dann auch aufzusetzen und sich dann mit einem Windows-Client zu verbinden. Was sie nicht zeigen, und das finde ich ja eher schade, äh, wie man dann auch... Äh, wie sich so ein Linux-Klein, so eine war gefakte Windows-Domäne letztendlich Samba 4 war, ist Samba 4 ist vor einigen Monaten nicht sogar das erste Projekt geworden. Das erste bestehende Free-Software-Projekt, zu dem Microsoft einen Patch beigesteuert hat. Äh, ja, so als Anekdote nebenbei. Mm. Ja, wenn ich eine reine Linux-Infrastruktur äh, ähm, einrichten will, dann gibt es aber vielleicht noch Lösungen, die, die weniger schmerzhaft sind oder, oder eleganter sind, als Samba 4 und zu benutzen. openldap direkt und nicht äh, eine eigene LDAP-Implementierung genau. wie bei Samba Feature. mitunter NFS ist natürlich viel schneller, hat auch nicht die Sicherheitsfeatures, die Samba hat, muss man dazu sagen. Äh, WebDAV geht da eher in die Richtung und ist immer noch schneller als Samba. Hm. Anmeldung direkt über Open ADAP ist auch relativ schnell eingerichtet, wenn man, wenn man die Sachen nicht komplexer werden lässt. Also ich für, für mich gehört Samba eigentlich immer noch so in die Integration mit Windows-Umgebungen rein. Genau, wenn man keine Windows-Clients hat, dann kann man auch getrost darauf verzichten und das mit anderen Mitteln realisieren. Eigentlich genau. schon, ja. Kommen wir zum nächsten Thema, ist auch schon ein bisschen länger <lacht> unterwegs. Das Thema ist aber, finde ich, immer noch interessant. Die alte Hardware von Linus Torvalds, wo er auch mal den, den erst, die erste Version von, nee, von Linux ja. Kernel, den wir hier ja, alles das, das hat also schön beschrieben in seiner, in seiner Biografie, dass der sich dann noch das, das Gate durch Spenden genau. hat, sozusagen für seinen Jetzt. ersten 386. Genau, und der funktioniert mit dem neuesten linux Kernel funktioniert jetzt, ja. die alte Hardware nicht mehr. Er, er hat selbst dafür, dass er sich aus der Maintenance zurückzieht, hat er jetzt quasi trotzdem nochmal den Patch abgesegnet, der, ähm, der den 386er-Support kaputt macht. Genau. Und ähm, er ist nicht sentimental, meint er. Es äh, soll einfach schön weitergehen, Fluffig. Wie auch immer. Er ja, ist auch eine Plattform, die eigentlich ähm, wirklich nur noch nostalgisch ist. Ja, kann ich können wir ihm eigentlich zustimmen, oder? Ja. Es gibt eine schöne ähm, äh, Reaktion von äh, Brian Lando, der mm -hmm. äh, Urvater der Linux Action Show, äh, die wir ja gefolgt haben. Er Und der, so auf die bisschen auf die, die, der nimmt es ein bisschen auf die Schippe, freut sich aber auch ein bisschen darauf, mm -hmm. was es für neue ähm, Dateinamen für ISOs geben wird. Ähm, ja, er findet das äh, wunderbar. Ja, genau. Hier zum die, Beispiel äh, das neue Ubuntu 13.04, falls ihr es dann überhaupt runterladen wollt. Ja, ich habe dann ähm, die AMD64 ISO und die I3. Ja. Hm. Äh, ja. Auf der anderen Seite, was ist? wird 486 auch irgendwann aus dem Kernel verschwinden und dann wird es mal richtig lustig. Ich schätze, das geht ja. nicht, das, das wird nicht ganz so fix gehen. Ähm, das hat sich halt von der 386er zur 486er Architektur hat sich am äh, Der 386er war so der erste 32-Bit-Versuch von, von äh, Intel in, oder in der, in der jetzigen ähm, in dem, was wir an CPUs heutzutage haben, sozusagen der Großvater. Aber es hat sich zum 486er hin, haben sie dann nochmal einige Bugs ausgebügelt aus der Prozessorarchitektur. Und das ist mhm. im Prinzip der Grund, warum der 386er Support jetzt vereingelassen wurde. Und 486er ist eigentlich noch, noch wesentlich näher dran an den Prozessoren, die heute unterwegs sind. Ich glaube, dass einer der Hauptgründe für das Entfernen dieser alten Unterstützung ähm dass man halt schneller neue Sachen für den Kernel äh, entwickeln kann und natürlich. nicht alte Sachen nachpflegen muss. Ja natürlich, na klar. Und äh, wir können uns also ja, auf schnellere Entwicklung so. Entwicklungen im Linux-Kernel-Bereich freuen. Ja, das würde ich jetzt nicht... Äh, <lacht> wir können uns darauf äh, freuen, dass die Entwicklung nicht weiter verlangsamt wird. ja. Oder so. Nicht dadurch. Ähm, genau. Im Aber Prinzip ist, wenn ja. wir ehrlich sind, alles was heute auf dem Tisch steht, ist mindestens 686 er Ja. Aber bevor wir noch zu weiteren Kernel-Neuigkeiten kommen, ähm, haben wir noch ein bisschen ernsteres Thema über Software-Patente. Ja, die äh, Europäische Free Software Foundation hat darauf hingewiesen, dass äh, das, jetzt das ein ziemlich gefährliches Patentsystem wieder eingeführt wurde ähm, in Europa. Also bisher hatten wir ja immer die Situation in Europa, dass äh, alle, alle europäischen Staaten haben eigene Patentämter. Jemand, der in Europa ein Patent anmelden möchte, der muss das bei allen Patentämtern einzeln machen. Ähm, es wird jetzt ein europäisches äh, Patentamt geben, ein zentrales. Das ist schon seit Ewigkeiten in Diskussion. Und ähm, es wird keine Softwarepatente geben in Europa oder soll es nicht oder gibt es offiziell nicht, bis auf, dass dieses europäische Patentamt einfach schon mal angefangen hat, welche zu vergeben. Ja, das machen die halt einfach. Und äh, genau dieses Patentamt, was die Softwarepatente jetzt einfach schon vergibt, wird dann nach dem neuen europäischen Patentrecht auch einziger Richter darüber sein, ob ein Patent Gültigkeit hat oder nicht. Also, das wird nicht mehr von einem separaten Gerichtshof übernommen oder so, sondern das ist jetzt nur noch das Patentamt selbst, was die Patente schon. Also, das ist alles ein bisschen diffus und da gab es halt ganz, ganz viele Juristen äh, und auch politische parteien die da einfach aufgeschrien haben ähm, darüber dass man das jetzt so im europäischen ähm, parlament habe ich äh, ja das europäische parlament äh, darüber dass man diese leidige diskussion der man lange schon müde war jetzt auf die weise ähm, zu ende gebracht hat bis zum 1. januar also genau in einem jahr grob mhm. Muss es auch ratifiziert werden in den einzelnen Mitgliedstaaten? Ähm, also in denen die Und äh, wenn es nicht wird, dann tritt es automatisch ab 2014 genau. in Kraft, ja. Also es ist ernst zu nehmen, wir bleiben da an dem Thema auf jeden Fall dran. Wir hatten vor einigen, äh, also vor einigen Jahren, als die Softwarepatente in Europa so stark in Diskussionen kamen, haben wir auf den Webseiten vom Empire Projekt und von VLC halt schon die, die äh, deutlichen Wartungen gesehen wenn es Softwarepatente geben wird, dann wird unser Projekt so in der Form nicht weiter existieren. Das haben die m leute die haben das als das Damocles-Schwert der, der Softwarepatente bezeichnet. Da fällt mir ein, wir mussten doch heute bei, bei, bei Fedora m aus einem anderen Repo holen vielleicht. Ja, das, das hat wir auch Christoph mit dem Debian oh, hat sich auch sehr lange schwer getan, äh, M-Encoder überhaupt reinzunehmen in diese Distribution. Ne. Aber man merkt schon ein bisschen, dass da was äh, also, kommen könnte. Wenn das ihr Genau, wir werden nicht. euch auf dem Laufenden halten. Die FSFE wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres auch nochmal weitere Aktionen starten. Ähm, und wenn ihr aktiv werden wollt, äh, ihr solltet jetzt aktiv werden. Das ist der richtige Zeitpunkt. Gehen wir zum, zum nächsten Thema. Mhm. Ein bisschen äh, Fedora wieder mal. Wir hatten beim letzten, in der letzten Sendung wieder ein bisschen... Äh, was gefunden? Man möchte. schröders Katze ist schon gar nicht mehr da, oder? Äh, man will trotzdem. Zur wie, wie Zeit? Wie oft machen die jetzt ein Release? Äh, man weiß es nicht genau. Erst acht okay. Monate dafür brauchen und jetzt wollen sie in vier Monate äh, in vier Monaten ein neues Release äh, Deswegen, schaffen, Deshalb ja. auch Speedy Gonzales, ja. Ja. Aber eigentlich heißt es Schröter's Katze verrückt. Oder ist das das jetzt schon das danach? Hm. Und äh, was auch interessant ist, ähm, es wird auch ein Gnome 3.8 drin sein. Man sieht es an den Terminen. Die erste Fix-Version von dem Gnome 3.8 äh, kommt schon vor der ersten Beta von Fedora 19, wenn sie denn kommt. Das weiß man ja alles nicht. Die kommt nämlich am 23. April. Ja, im April werden wir das dann vielleicht wissen. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. Ne? Vielleicht auch erst im Mai. Termine sind ja flexibel bei Fedora, wie wir gelernt haben. Doch bei jeder Distribution eigentlich. Schon mal um, Nein, bei, kann schon mal leicht ins nächste Jahr rutschen. Okay, weiter? nächstes Thema. Wieder ein bisschen äh, was anderes. Ja, hat 5 ist jetzt fertig. Ähm, naja, die Frage ist, die meisten Rendering-Engines machen sowieso. Also es ist ja nicht so, dass sich jetzt alle, alle Rendering-Engines irgendwie jemals die Intention gehabt hätten, sich exakt an den HTML5-Standard zu halten, es sind halt ein paar Tags dazugekommen, die halt mehr oder weniger schon von den meisten Major-Browsern unterstützt werden und es sind vor allem viele Tags weggefallen und ich sehe nicht, dass Browser jetzt aufhören werden, die erhalten die HTML4-Tags zu unterstützen, wenn ich die einfach so in HTML5 rein genau. schiebe, das Wesentliche ist ja, dass man versucht, mehr die, die Struktur des Dokuments und die Beschreibung des Aussehens, also CSS, war, war ja ein schon ein bisschen zu trennen. Das interessiert mich und allerdings. Bei CSS äh, wird halt trotzdem noch, da haben wir jetzt vor der Sendung mal ein bisschen unterhalten, äh, dass man dann immer noch diese bestimmten Eigenschaften hat, wo steht äh, Mozilla und... Äh, ja. Statt richtige standardisierte... Ja, also das, das, darf, man nicht, das zu darf man nicht vergessen. HTML5 ist nicht CSS3. Also von mhm. CSS3 steht ja noch nichts. Wir ja. Wären, noch werden wir, ähm, wenn wir CSS2 jetzt schreiben dürfen, irgendwie dash Mozilla äh, äh, Corner Radius äh, eintippen dürfen und, mhm. und ähm, dash WebKit dash Corner Radius. Das war ja eigentlich das, das wirklich hässliche. Ja, ähm, Trennung von... Inhalt und Aussehen war ja eigentlich immer der Gedanke hinter HTML und CSS. Vielleicht funktioniert es diesmal, weil in freier Webbank habe ich es noch nicht gesehen. Ja, auf der anderen Seite, man sollte nie eine nuller version nehmen, die arbeiten schon am neuen, an der nächsten Version des Standards 5.1. Naja, dann, ja, dann, dann geht ja alles genau. in Gang. Genau, einen Schmankel können wir euch noch zeigen. Der Heller. Ihr kennt diese Doc-Types, oder? Ja. Die man Gruselig, man muss immer irgendwo nachgoogeln, um die herauszufinden, was ja. man jetzt einmal ja, Hier, hat der äh, am Ende landet ihr bei Self-HTML und guckt euch das an. Ähm das war ja eigentlich, fand ich so, das, das bequemste bei HTML5. Mhm. Deswegen sind alle meine Webseiten jetzt auch HTML5, weil ähm, ich spare mir einfach diesen unheimlichen Doctype, der sieht jetzt nämlich genau so äh, sieht er nämlich aus, ziemlich so äh, einfach. Ihr braucht einfach nur Doctype HTML und fertig ist die Laube. Spannend wird, wie machen Sie es dann bei 5.1? Ich glaube, der bleibt so. Dann schreiben Sie in HTML5.1 oder wieder Enghaltung oder was da alles... Äh ich ich, ich glaube, der bleibt äh, einfach so. Was nee, da hin muss. Ja, die werden, schon, die werden schon das Richtige machen. Vertrauen einfach mal. Das wird auch einfach rückwärtskompatibel bleiben. Dann ja. wird es. So wie immer, die Browser mhm. sind sowieso schneller als der Standard, von daher. Ja. Okay, Puls Audio. Puls Audio 3, 3 ist fertig. Puls ist so, wie wir wissen, ähm, das, das X11 äh, für Audio. Oder das äh, freie Airplay für Linux. Oh. <lacht> Schwierige, also das, das Coole schwierige an, an, an Puls ja. Audio ist ja, ich kann ja ähm, irgendwie jedes Soundgerät in meinem Netzwerk irgendwie von jedem Abspielgerät aus, aus steuern. Ich kann irgendwie live, während ich Musik abspiele, mal eben meine Ausgabe auf, ein, auf eine andere Maschine umbiegen und so. Das ist eigentlich das Coole aller anderen nach Pulse Audio immer nur. Also ich glaube, der äh, Leonard Pöttering, hat, äh, der, der Titel von seinem Blog ist ja I'll Break Your Audio. Ich denke, das haben die meisten Leute bisher irgendwie mal festgestellt im Zusammenhang mit Puls. Aber eigentlich, eigentlich finde ich es ziemlich cool. Ja. Dieses Netzwerk-Stream müsste ich ja dann vielleicht auf meinem Raspberry Pi vielleicht auch mal hinbekommen. Der startet bloß immer ein den, den mit einer der, Warnung. Den hast du jetzt, oder? Hab ich? Ja, habe ich. Ja, ja. Ja. Aber, das, das Aber der ist schon hier verkabelt, angeschlossen. Ich kann ihn ja. nutzen. Wie eben zeigen, das, was natürlich verkehrt gemacht haben. Ja. Okay, dann ja. lässt sich Puls Audio wieder nur über GTK-Applikationen GTK, -GTK -Applikationen konfigurieren. dann Also so einfach mal ein VI anheizen, das, das wird ziemlich schmerzhaft mit PulsAudio ja. Audio. Da, da wirst du dein Raspberry Pi erstmal mit, mit, mit, ähm, mit GTK-Bibliotheken bestücken müssen. Die sind glaube ich, auch schon drauf bei Raspberry ist ja viel, weil auch ähm, dann ist es... Ziemlich anstrengend Puls Audio einfach mal als äh, Root-Applikation laufen zu lassen, eben auf so einem Embedded-Gerät, sondern also am, am einfachsten, am besten kann man damit immer noch umgehen, wenn sich einfach ein Benutzer einloggt, in dessen Session dann Puls gestartet wird. Ähm, eigentlich, die Software ist cool, das Design rum ja, das ist halt dann mehr aus dem genauen Desktop geboren und nicht so aus dem richtigen wie Unix. Also ich finde cool. es cool, hier zu es Cool ist es auf jeden ja. Fall. Da sind ein paar bei 3.0 viele Sachen unter der Haube fertig geworden, so wie ich das verstanden habe. Hier irgendwas mit dem Alsa-Use-Case-Manager. Die kann jetzt Latzbar in Puls Und weiter, Genau, die können in Echtzeit sogar über die Devo-Schnittstelle, weiß keiner, Ahnung, wie schnell das dann wird über devo Oh, das ist kein Problem. Äh, oh. Gerade wegen Latenzen, wenn man, wenn man irgendwas mit Echtzeit... Ja, die Ach, Ach äh, Debus, Debus hat eigentlich kaum Geschwindigkeit. in der Echtzeit. In der echtzeit ist, mhm. ist es eher nicht, denke ich. Aber Debus hat eigentlich nicht wirklich Geschwindigkeitsprobleme. Das Problem bei Debus ist mehr so die, die Architektur. Also ich, ich habe dann schnell meinen Service, der irgendwie weggraffiert und plötzlich nicht das macht, was, was andere Services von ihm erwarten. Äh, nee, aber schnell ist Debus eigentlich. Das kann man jetzt okay. nicht vorwerfen. Also für mich hört sich das gut an. Architektonisch zumindest nicht so schlimm, wie du eben meintest. Aber wahrscheinlich ist das... Nur ein Teil äh, der äh, Leistung. Also, also, meine Audiofeder ja. im, im Sound-Server zu haben, finde ich eigentlich gerade interessant. Ja, das. Ja. Äh, ja, das, das Die, äh, und genau. dieses UCM gehört. Wahrscheinlich dauert es dann, vielleicht Vielleicht wird dann irgendwann wird dann Phonon irgendwann auch nochmal einen Schritt zurückrudern und sich ein bisschen mehr auf Puls-Audio verlassen, wenn es darum geht, ähm, Audio irgendwo abzuladen. Ähm, ja. Ja. ja, aber Puls-Audio geht ja jetzt schon gar nicht mehr, weil. Genau, geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Ein Kernelentwickler hat es kaputt gemacht ja. und meint, das, das kann ja nicht sein, dass die, das Puls-Audio so das das da, <lacht> da irgendwas vom Kernel will und, ja. und wir jetzt gar keine Lust mehr haben, das bereitzustellen. Ähm, oh weiher da war Linus aber ganz schön stinkig auf den Entwickler. Hier übrigens da. Ne, Linux 3.8, RC1, da ist es. T tatsächlich. Also war, okay, wir haben ja, ja. Linux 3.8. Ja, der wird schon entwickelt, so nebenbei. Aber Linus war halt sehr sauer, er hat ihn ein bisschen das gemaßregelt wie so ein kleines Kind. Da dachte ich echt... Wie, wie so ein, so ein 14-jähriger Heiseforum, ja. ja. Also ja, so das, das geht schon ab auf der Liste. Du bist erst zehn Jahre hier beim Entwickeln. Ich weiß gar nicht, wie lange der schon dabei ist. Äh, äh, ähm, ja, ist das also das Quote, ist, wir, so wir sehen gerade den Post ja. von der originalen Kernel-Mailing-Liste, ja, wenn du nochmal den Satz dahinter markieren kannst. Nee, das wollte ich gerade nicht machen. <lacht> ähm, das, ist schon, das ist ja schon in, in, äh, in alles groß. Es geht noch weiter ja. mit, ähm, du hast ja mal so richtig keine Ahnung und was machst du hier eigentlich? Ja. Also was, was Linus sagt, ähm, Linux sagt, ein Karte darf per Definition keine User-Space-Applikation äh, kaputt machen. Ja. Wenn die vorher die, äh, funktioniert hat, dann muss er auch im, äh, in der nächsten kanal version funktionieren. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendein Tune-Up-Utility für deinen für dein 386er ist oder so, ähm, hm. Ja, also das ist sehr spannend zu lesen. Also ich habe ehrlich gesagt lange keinen so einen krassen äh, Text von Linus selber gelesen. Also so völlig Ah, oh, da, dafür, da, dafür ist er doch berühmt. Woanders habe ich gelesen, dass er eigentlich sehr moderat ist. Keine Ahnung, äh, das letzte Ding war ja mit Nvidia. ne? Der Stinkefinger für Nvidia. Jeder muss mal, ne? würde ich sagen. Auch naja, mal ausrasten können aber ist das, erlaubt. Das, das Und schreibt er über ja. sich selbst ganz klar. Ja, dann so, als nächstes haben wir wieder wir haben einen Test für euch. Noch was Nächstes? Ja, ja, ja, ja genau. Das nächstes. Also, ja, um, aber nicht, nicht, nicht in den Gnews. Das war's mit dem Gnews. Ja. Seid gespannt. Mhm. Willkommen zu unserem Own Cloud Review. Wir hatten da ja schon mal ein bisschen. Ja, ja, wir, hatten, wir hatten vorhin Arkyl. schon mal DAF erwähnt und ARKAL und so. Hm. Und wie macht man das Ganze jetzt? Ja, und Cloud ist in aller Munde. Das ist halt so eine Web-Applikation, nicht ähm, eine von diesen. Äh, wir haben das mal aufgesetzt. Lässt sich ganz toll aufsetzen übrigens. Der benutzt nur eine, ähm, eine SQLite-Datenbank. Also er kann MySQL nutzen, wenn man möchte. Aber im Prinzip ist das so, man, man packt diesen Tarball aus mit äh, lauter PHP-Files drin. Ähm, lässt das Directory vom Webserver ausliefern und äh, das Setup dann dann ist so ein kurzer Setup Dialog der ist eigentlich ähm, nicht der Rede wert ähm, deswegen sparen wir uns den jetzt auch mal vor der Kamera genau ich hab dich mal ein wir uns ja, mal ein. haben noch mal was vorbereitet ne den können wir auch okay ja ja, was wir als erstes sehen in OwnCloud ist, ähm, so die, die primäre Funktion, die als erstes irgendwie dick geworden ist und groß geworden ist, ist eigentlich, okay, das ist so ein Online-Datei-Heide. So Online also man kann hier Dateien Heide. hochladen. Heide hört sich irgendwie negativ an, finde ich. Also ich finde, OwnCloud ist dann schon ein bisschen besser als eine Heide. Das ist, ich, ich kenne ich kenn, ich kenn einen Rechnerbetrieb, wo halt immer die, tatsächlich die Pfizer, was also so hießen, wie Heide und, und... Haufen und ja. Interessant. Mhm. Dann erstaunlich, dass der nicht so heißt hier. Ne? Nee, der heißt OwnCloud. cloud ja. Das ist angeblich eine Cloud, muss man dazu sagen. Ähm, äh, ist nicht so, ist ein bisschen fraglich, wie cloudig das ist, ähm, aber es ownt einen auch nicht. <lacht> Von daher. Ähm, ja, das Schöne ist, man kann es halt selbst betreiben. Okay, ähm, klick mal auf irgendeinen Ordner drauf oder so. Ja, also die Idee ist, man kann halt selber irgendwie Ordner anlegen und da Sachen reinpacken. Und wenn man Sachen da reingepackt hat, dann kann man sagen, man möchte die mit anderen Usern der gleichen owncloud instanz teilen. Mach mal jetzt das hover da hinter der Datei, genau. Ja, hinter irgendeiner. Genau, teilen, herunterladen. Ähm, Oh, und das, das ist, ist der Shared-Owner, der ist schon ja, genau hier teilen, ist interessant. Ähm, das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte anderen Benutzern erlauben, äh, diese Dateien anzugucken. Oder was auch hübsch ist, ich kann Benutzern, die nicht in meiner own cloud sind, einfach einen Link vor die Füße schmeißen im, im IAC-Chat oder, oder via Java oder was auch immer. Also ich, ich kann, ich brauche keine keine Dropbox mehr, um irgendwas hochzuladen oder so, ich kann das einfach selber hosten auf meinem eigenen Server und habe dann so Einmal-Links oder Links, die auch noch irgendwann ähm, ablaufen. Also ich kann sagen, ich möchte diese Datei jetzt jemandem irgendwie im IAC-Chat vor die Füße werfen, aber der soll nur noch bis morgen in der Lage sein, die runterzuladen und danach äh, wird sie so einfach von alleine irgendwie wieder aus dem Netz genommen. Ähm, eigentlich ganz nett, ja, aber das ist jetzt nur eine Applikation im Webbrowser. Genau, wir haben auf einer. Ist das nur eine, eine Applikation genau. im Webbrowser? Ja. Wir haben da äh, im einer box dann noch äh, den sync äh, installiert. Wir haben es geschafft, weil Fedora, da ging es nicht so ganz, aber das kann daran liegen. Das liegt jetzt an dem an an Beta-Version, Beta ja, ja, ja, man das vielleicht. Das ist geschenkt, das passiert. Ja, das uncloud projekt bietet da halt so Desktop-Sync-Clients an, ja. das ist jetzt in unserem entfernten, auf unserem entfernten Desktop hier, haben wir mal gesagt, ja, da, das ja. ist ja dein Desktop eigentlich nicht. Ja genau, ähm, aber nicht, dass es jetzt heißt, ich würde hier den Fallback-Modus von Gnome3 benutzen, ja, ist nur nochmal für euch, der gibt es ja nicht mehr ab sofort, deswegen zeigen wir den nochmal so nebenbei. Okay, aber zurück <lacht> zu OnCloud. Ja, wir werden sowas von angeschmiert sein und den Fallback-Modus. ja Genau, wir haben zum Beispiel hier äh, den äh, Shared Ordner hier nochmal eingehangen und äh, den eigenen Ordner, der zu dem Benutzer gehört mhm. ähm, und die dann auch hier äh, mal eben geöffnet. Und die Dateien werden dann sozusagen einfach vollautomatisch auf unsere lokale Festplatte geschaufelt über das Internet. Und ich kann halt sagen, okay, ich möchte diesen OwnCloud Sync immer aktivieren. Ich kann auch sagen, ich möchte mein gesamtes Heimverzeichnis mit OwnCloud Synchron halten und ich kann das über mehrere Maschinen machen. Und dieser OwnCloud, das, das läuft wie so ein Daemon im Hintergrund. Also das ist eine grafische Applikation, okay, aber das verschwindet halt in der Taskbar. Ähm, ne, im, im Systray. <lacht> Und ähm, der sorgt dafür, dass halt alle Dateien, die ich dann in meinem Heimverzeichnis oder in den synchronisierbaren Ordnern habe, immer hin und her geschaufelt werden zwischen OwnCloud und meinem Desktop und allen anderen Maschinen, auf denen OwnCloud läuft. Und wenn ich mal nicht online bin, dann macht er das nicht. Und sobald ich wieder online komme, macht er sofort weiter mit dem ähm, Syncen. Genau, was ich jetzt hier mal probiert habe, ich habe jetzt in der Datei, den Text geändert. Und ähm, hoffe mal, dass man das jetzt ja oh, auch gut, gleich sieht. Das sehen haben wir können. vorher gar nicht ausprobiert. Das hat man vorher gar nicht ausprobiert. <lacht> äh, ich lade die einfach mal hier runter, das müsste irgendwie gehen. Nee, du kannst die eigentlich direkt angucken. Ups. Genau. Einfach wenn du klickst. Und dann müsst ihr jetzt. Genau, ist das der geänderte Text? Ja, da das steht ja Super. Das hat also funktioniert. Hat sogar revisioniert, wenn du in diesen Breadcrumbs da oben mal wieder zurück auf den Ordner Client Sync gehst. Ist da jetzt die Historie angegeben, wenn du auf Historie klickst? Das ist. Uh, ist in der Liste was drin ja oh, genau das ist nett. Wir haben die also ich, wir können jetzt hier zurücksetzen die Dateien werden alle revisioniert ähm, das ist eigentlich cool und, und ich kann ich, ich muss nicht diesen Sync Client haben ich, ich kann den Sync Client haben und das bequem und ähm, damit funktioniert die Revisionierung oder so aber ich muss den noch nicht mal haben ich kann einfach über WebDAV drauf zugreifen genau das hatten wir hier Hatten wir vorhin nicht auch schon WebDAV erwähnt bei den Samba Genüs oder so nicht ja das ist natürlich jetzt hier, ach genau, da hat man natürlich den vollen Zugriff auf allen Ordnern in, in, an einer, einer Stelle, man muss sie nicht extra konfigurieren, genau. man sieht alles, auf das der Benutzer Zugriff hat eben. Ich brauche die Dateien nicht auf meine eigene Festplatte runterschaufeln, also das geht auch, wenn ich irgendwie einen großen DAF-Ordner angucke und selber wenig Plattenplatz habe, nee, das ist halt alles online, das ist wie so ein Webbrowser. Und WebDAF wird unterstützt von ähm, äh, selbst selbst moderne Windows-Systeme unterstützen, das Out-of-the-Box, ähm, äh, irgendwie app Kram ist das, also das ist halt was, was man auch mal irgendwie, ähm, keine Ahnung, in der Schule den Mitschülern in die Hand drücken kann oder sowas. Ähm, so eine On-Cloud-Instanz, um ja, ist eigentlich, äh, das, das, da, da merkt man halt, wie, äh, wie praktisch offene Standards sind an der Stelle. Ähm ja die meisten Desktop-Systeme unterstützen das irgendwie der Midnight Commander kann, kann, kann glaube ich auch WebDAV oder äh, möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Len Fenster lehnen aber der kann sonst alles der kann immer der kann WebDAV glaube ich nicht und wenn dann nicht der nur noch für WebDAV das ist eine schöne äh, ein schöner Command Line Client ähm, ja ähm, was gibt's noch genau was gibt's noch äh, Musik gibt's noch mit äh, oh ja also OwnCloud hat quasi so Applikationen und die sieht man da links am Rand gelistet. Und wir können jetzt mal sagen, wir klicken auf so ein Stück Musik drauf. Und spielen wir einfach mal ab. Und spielen das ab. Und dann macht er das auch tatsächlich. Äh, man hört was. Also wir lassen das jetzt nicht ins Mikrofon klauen hier nebenbei. Aber ähm, ja, und wenn wir auf Musik klicken, dann müssten wir eigentlich auch die Playlist dafür sehen. Müssten wir eigentlich. Müssten wir eigentlich. Äh, Zeit, äh, jetzt muss man dazu. Cloud um ist noch im Kommen und Sachen, die im Kommen sind, funktionieren noch um nicht. Cloud Nein, nee, ist gerade in aller Munde, ja. das heißt, es funktioniert noch nicht richtig. Dazu muss man fairerweise sagen, wir haben hier die Beta installiert, also wir wollten wieder ganz, ganz vorne dabei sein. Ähm, dieser Musikplayer ist in Ampatry exportiert, also irgendwie mein ähm, so also diese üblichen desktop musik Clients, Amarok und wie heißt der unter Gnome? Gnome Music. Äh, Rhythmbox. Rhythmbox. Ah. Box können also auch diesen Musikabspieldienst steuern und dann auf, mein, auf die Musik zugreifen, die in meinem own OwnCloud äh, äh, gespeichert ist. Sogar ohne DAF, aber sie könnten sowieso, weil sie haben ja auch DAF. Ähm, ja, so genau. viel dazu. Weiter start, start. stark. Wir haben äh, Kontakte äh, auch, die können damit genau. verwaltet werden. Wir verwalten noch keine Kontakte. Genau. Ähm, er, er unterstützt dieses CardDAV-Protokoll. Also, das heißt, alle Kontakte werden für irgendwelche Handy-Adressbücher aufbereitet, auch als, als äh, V-Card-Dateien exportiert und so äh, auf dem Webserver. Man kann also auch dynamisch Kontakte irgendwie synchronisieren darüber über OwnCloud. Man braucht nicht mehr äh, den Google-Kontakt-Synchronisator. Das hier ist das gleiche Protokoll. Ähm, ja, CardDAV heißt es in dem Fall. Jetzt hatte ich beinahe schon CardDAV gesagt, oder? Beinahe, beinahe. Äh, aber das ist auch eine gute Überleitung, ähm, weil wir haben es, irgendwie, wir haben es geschafft, ähm, den Kalender von OnCloud mit Evolution zu verheiraten. Mhm. Der Kalender so von OnCloud, der spricht nämlich geil dafür. Genau. Und äh, Evolution hat eine entsprechende Schnittstelle dafür. Wir haben hier so ein paar Termine eingetragen. Ne? Genau. Und jetzt, wir haben das auch bei Evolution eingerichtet. Genau, wir können ja mal eben hier, so hier mal einen Termin ändern. Na, erstmal müssen wir sehen, ob der in Evolution überhaupt schon drin ist. Der, der müsste drin sein, das ja. habe ich ja vorher überprüft. Genau, also wir müssen ja vorher, nachher Show machen hier. Da ist ja, was er hier nicht macht, sieht man wieder schön, Zeitzone. Das ist jetzt Evolution, was ihr seht, also das, das ist eine andere Applikation. Sieht genauso aus, weil es auch ein Kalender ist, nicht. Ja, genau, das ist die Desktop-Applikation Evolution. Und Evolution kann halt gegen Kaidav synchronisieren. Ähm, genauso wie es Arkal auch kann. Also das sind die Termine, die wir, die wir vorhin schon im Arcal gesehen haben, die, die hier vor uns sind. Genau. Was hier, worauf ihr eben achten müsst, ist bei äh, OwnCloud, dass die Zeitzone richtig eingestellt ist. Aber das, das hat... Das einen, ist ein bisschen tricky. Also äh, wenn man an ein Schräubchen dreht, dann funktioniert das auch. Hm. Ähm, ansonsten kann es halt sein, dass man irgendwie äh, Serverzeit und Lokalzeit äh, durcheinander kommt. Ja... Testamin, den wollten wir gerade ändern oder so? Genau. Äh, Testamin. Nehmen, nehmen wir die Schweizer Variante Testamin. <lacht> ich nehme nehm lieber FUBA. Das gefällt mir mhm. besser. Ähm, bestätigen. Okay, da sieht man die Änderung schon. Ist schon zu FUBA geworden? Äh, mhm. So, mal, und jetzt? Können wir irgendwie synchronisieren sagen? Ein- und wieder ja. ausschalten. Und da ist es. Das ist, jetzt heißt der Fuga. Ja. Genau. Äh, Synchronisation funktioniert. Ähm, man muss dem Evolution dazu die URL vom, vom, von diesem CalDAV-Backend von OwnCloud geben. Genau. Und die kann man ganz einfach nachstarten in oh. OwnCloud. Genau, wir können das mal kurz hier zeigen, was er anbietet, nachdem man es eingerichtet hat. Ja. Äh, Kalender durchsuchen. Also man muss schon CalDAV auswählen, ansonsten geht's nicht. Und auch bei Server, wirklich nur den Server ohne irgendwelche... Das ist so ein bisschen tricky. Das muss man leider wissen, ansonsten versucht man sich da mhm. und stolpert. Und auch, äh, das ist aber eher ein Evolution-Problem, glaube ich, äh, äh, dass man ungültige... Äh, nur wenn man ein ungültiges Zertifikat ja, ja, genau. hat, so nur wie dann jeder, so wie jeder Mensch, der zu Hause mal eben den Webserver aufsetzt ja. und äh, SSL mal eben selbst signiert, ja. Ja, genau, oder bei ca -Sorting. signieren lässt und dann sind die CA-Sort, Zertifikate wieder nirgendwo drin. Äh, wo kann ich denn die URL nachschlagen? Zeig nochmal, ob ich dem der Browser. Genau. Das war nämlich da oben rechts irgendwo bei ah, dem Zahnrad genau. oder hier, so. bei dem Zahnrad, Da genau. sagt er einem ganz bequem, ähm, ich möchte den Kalender irgendwie teilen mit anderen Benutzern mhm. und so. Das habe ich hier auch drin. Und ähm, ich habe die Adresse, bei der ich KaiDav spreche, und naja, so iOS und OS X braucht wieder eine Extrawurst. Die sprechen auch Kaidav, aber die sprechen ein besseres Kaidav oder so. Zumindest. Man, man, man weiß es nicht. Die sprechen ein meckeres Kaidav. Ja. ja. Ähm, deswegen hat das nochmal eine andere URL. Geht aber auch. Genau. Ja. Sonst noch was zum Kalender? Ich glaube nicht. Ansonsten. Nee, Lass uns mal genau. in die äh, persönlichen Einstellungen von uns mhm. und reingucken. Da gibt es auch ein paar äh, nette Sachen. Hm. Hier kann er, der stößt so ein bisschen drauf, wo man eigentlich äh, Clients für Desktop-Synchronisationen runterladen kann. Also, das, das ist so, das, das kann man halt auch einem Benutzer anbieten, der das alles noch nicht kennt. Dem kann man sagen: guck mal, da hast du einen cloud account hm. klick dich einfach durch und irgendwo kannst du dann auch deine Desktop-Clients runterladen. Genau, hier findet ihr auch die ähm, WebDAV-Adresse, die wir in Nautilus vorhin benutzt Richtig. haben. Richtig. Ähm, Obacht, hier ist die Webadresse mit URL-Schema HTTP angegeben. Das ist das, was, glaube ich, Windows frisst, wenn Windows WebDAV spricht. Beim Nautilus äh, muss man das als DAF doppelpunkt doppelslash angeben. Bei Gnome 3.6, bei Gnome 3.4 kann man noch mit einem Dropdown WebDAV auswählen. Manchmal muss man auch WebDAV <lacht> doppelpunkt doppelslash angeben und so. Das ja. ist alles so ein bisschen lustig. Naja, äh, hier steht auch die Ampatche um URL, wenn ich mit meinem Ampatchen an den Musikplayer ran will. Genau. Ja. Ähm, ja Passwort-Recovery-Dialog ist da, man sollte eine E-Mail-Adresse angeben, um Passwort-Recovery via E-Mail zu, äh, zu haben. Ähm, wir haben es hier nicht gemacht. Genau. Ähm, man kann das ganze Benutzerkonto exportieren und in einer anderen neuen OwnCloud-Instanz wieder importieren, das ist cool, man kann seine Daten halt wirklich mitnehmen, das ist wirklich OwnCloud, sie ownt einen nicht, ich ohne die Applikation. Alles andere gucken wir uns später nochmal an, oder? Genau. Genau. Das ist übrigens der einzige Einstellungsdialog, den ich als normaler Benutzer im System habe. Und die anderen Dialoge, die da drunter sind, zu sehen sind, die sind sieht man nur als… Administrator. Administrator. Genau. Schauen wir mal dran, womit mein OwnCloud noch so arbeiten die Apps kann. War, genau. Ja, OwnCloud hat halt ganz, ganz viele Apps. Ja, das ist auch so ein Modewort müssen wir jetzt als App ja. des Monats irgendwann auch On -On cloud apps vorstellen? Okay, ja. hoffentlich nicht. So also was was was obwohl ich meine, ich hm. gucke dir das mal an. Also das ist äh, Wahnsinn. Ich möchte nicht wissen, wie viel genau. in Und nächster Zeit noch dazu kommt. Ich kann, das ist eigentlich schön, wenn wir mal auf unten in die listen noch mal reingucken. Es gibt äh, eine eine Roundcube-App. Also ich kann halt Webmail in meinen OwnCloud äh, integrieren über Roundcube. Hm. Das ist eigentlich nett. Ich kann sagen, irgendwo so ist das Unix-User-Backend, also ich kann zum Beispiel sagen, meine Own-Cloud-Benutzer sollen die Unix-Benutzer im lokalen System sein, was auch nett ist. Ich habe irgendwie eine Notizzettel ab, ADAP-Kram möchte ich eigentlich schon erwarten von einer Web-Applikation, selbst von so einer so jungen, naja. Und ähm, das hier sind jetzt die Module, die wir aktiviert haben. Genau. Ich weiß nicht, ob man das, wird man hoffentlich sehen können. Die sind leicht grau hinterlegt und stehen oben. Genau. Eins der Module, die wir erst aktiviert haben, die standardmäßig gar nicht an sind, sind zum Beispiel die Lesezeichen. Und das führt dazu, dass wir hier in dieser App-Liste dann auch Lesezeichen haben. Gucken wir mal kurz rein. Ja, da kann man halt irgendwie so seine Seiten bookmarken. Auch ganz hübsch, man kann das in den Browser integrieren. Also man kann sich so ein Bookmarklet irgendwie in den Browser ziehen und dann werden gleich alle Bookmarks, die man Bookmarkt, in der Bookmark-App von OwnCloud gebookmarkt. Genau. Wäre schön, wenn man da vielleicht irgendwann mal sowas sieht, dass es wirklich in den Browser integriert ist, damit es vielleicht für mehr als nur Leute, ja. die wissen ganz genau, wie man das einrichtet, benutzen wollen. Ich ja. habe das OpenID-Backend. Wenn ich das aktiviere, was wir haben, dann kann man sich zum Beispiel bei OwnCloud via OpenID einloggen. Oder ich kann auch OpenID, äh, ich kann auch OwnCloud als OpenID-Provider benutzen. Also das heißt, wenn ich dann irgende, irgendein komisches Weblog finde, wo ich was kommentieren kann und er sagt mir, nee, log dich erstmal mit deiner OpenID ein, dann kann ich meine eigene OpenID, mein eigenes OwnCloud angeben an der Stelle. Ähm, genau, wir haben es probiert. Wir haben es probiert. Ist rausgekommen? Und wir sind drauf gestoßen. Also man kann hier auch nochmal angeben und kriegt hier auch den OpenID-Endpunkt. Den kann man in den persönlichen, in den Benutzereinstellungen nachschlagen. Was haben wir festgestellt? Geht nicht. Geht nicht. Ähm, geht also dann vielleicht in sind der Mission oder geht so. Geht nicht, ja genau. Äh, genau, um, damit du es gleich mal trecken kannst. Äh, ich markiere mir das jetzt hier zum genau, Späterlesen. Wir markieren uns das mal als Bookmark in Ja, ähm, Und dann äh, werden. Ja, ja. Hat funktioniert. So sieht es halt aus. Ich, ich würde mir halt mehr Unterstützung da wünschen, mhm. mehr Aber das, das kommt, glaube ich, noch. Also das genau. sehen wir dann auch in der nächsten Version. Und unter Lesezeichen sehen wir, da ist jetzt ein Lesezeichen hinzugekommen, nämlich genau, der GitHub-Fehlerseite. Können wir wieder draufklicken, kommen wir nochmal auf die Seite. Genau. Ähm, ja, ich finde OwnCloud echt cool. Ich denke, wir werden in der Sendung, in der Planung demnächst doch ein bisschen mehr damit machen und genau, ein bisschen ich Dateien austauschen. Wäre wie alle Programme, die wir hier so immer wieder vorstellen, auf meinen Raspberry Pi installieren. Mhm. Ist eine PHP-Applikation, ähm, okay, nicht so exotisches äh, scheint generell recht sauber äh, programmiert zu sein, wenn man so ein bisschen mal in den Code einen, einen halben Blick reinwirft. Ähm, und das Schöne ist, dieses alles, alles, was ich immer erzählen kann von offenen Protokollen, von WebDAV, was in allen Systemen funktioniert, das funktioniert immer erst dann, wenn ich es habe. Und mit OwnCloud habe ich es tatsächlich als Service äh, und kann es anbieten. Genau. Also ich muss sagen, ich finde am besten finde ich diesen Syn Client, auch wenn mhm. der vielleicht, er braucht halt Speicherplatz mehr im ja. Vergleich zu Webdav. Da können wir noch kurz rein ähm, gucken. Man kann auch aber wenn man Benutzer das ist für mich das, warum ich OnCloud überhaupt haben möchte. So das mit dem Kalender ist okay, aber das muss nicht unbedingt auf meiner OnCloud laufen. Ne? Mhm. Also was auch ganz nett ist, man kann für Webdav auch die Benutzer quotieren. Also, das, das ist eigentlich was, was irgendwie kaum ein anderer File-Service so richtig äh, out of the box kann und bei, äh, bei OnCloud ist es halt ein Fingerschnipp und ja, ähm, ja. Genau. Hast du noch irgendwas, äh, was man über OnCloud sagen könnte? Ähm, Ansonsten? Ich, ich werde es ich meinen Kunden anbieten. Ich habe Kunden, ja. Hm, aber dazu jetzt nicht so viel. Ja. Okay, ähm, ich hoffe, euch hat äh, die OwnCloud-Review gefallen und ähm, seid gespannt auf den nächsten Test. Sagen wir mal, ähm, nehmen wir mal die letzte Frage vor. Also, Freenixize hat versucht, die zu beantworten ähm, und er ist auch auf die... Auf die äh, auf die Sprache eingegangen und auf LC Numeric in seinem Fall äh, und meinte, na, okay, man kann mal probieren, XPDF äh, mit genau dieser, dieser Local, mit, mit dieser ähm, Variable nur für XPDF zu launchen. Ähm, und er will wissen, was er dafür kriegt. Was geben wir ihm jetzt? Leider, leider, die. Ähm, müssen, wir müssen ja leider mitteilen, dass das die falsche Antwort ist. Also. Ich bin mittlerweile hinters, ähm, hinter das Problem gekommen, ich, ich war bisher noch zu, ähm, zu faul das zu lösen, weil ich mittlerweile auch gar kein, also ich bin jetzt schon wieder bei Okular angekommen gerade als PDF Viewer. Also das Problem ist, ähm, viele Leute wissen das ja gar nicht so, der, der X11 Server, der macht ja viel mehr als nur bunte Bäder. Mm. Der hat zum Beispiel komplette im, im Wesentlichen hostübergreifende Interprozesskommunikationsservices äh, mit drin. Das, das wird dann meistens so reingeflanscht über, über X-Window-Properties, also jedes. Ähm, jedes X11-Fenster kann halt beliebige Attribute haben und wird es in der Regel auch haben. So kann zum Beispiel dem Window-Manager mitgeteilt werden, dass, da, ähm, dass ein Fenster ein Dialogfenster ist oder sowas. Und so, kann, äh, so wird Rack und Drop gemacht, indem irgendwelche indem Properties vom Root-Window gesetzt werden. Und ähm, was X11 noch hat, ist eine Resource-Database. Ähm, also nur mal so die kleine Liste von Features, von denen Leute immer gar nicht wissen. Und die Resource-Database war in meinem Fall das, das entscheidende, ich habe damit nämlich so rumgespielt. Kriegen wir das Terminal-Fenster? Danke. Okay. Also es gibt normalerweise einen File namens .x-Resources im, im Heimverzeichnis oder kann es zumindest geben, muss ja. es aber nicht, auf diesem Host gibt es jetzt keins, deswegen kann ich es nicht so richtig vorführen, aber wir können mal hier schauen, was in der XRDB steht. Also in dieser X-Resource-Database. Ähm, Query gibt uns an, was da drin ist. Okay, also da sind halt immer so ein paar Eigenschaften drin, ähm, die gelten für das ganze X-Ave-Display. Und da kann man zum Beispiel festlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel RXVT benutze als, als Terminal Emulator auf X11, dann kann ich da drin eine Schriftart festlegen, die für dieses RXVT gelten soll und irgendwie schon mal ein Hintergrundbild und Transparenz und alles bestimmen. Wenn ich die XRDB beherrsche, dann kriege ich tatsächlich, ich kann Motiv, ich kann machen, dass Motiv-Applikationen nicht mehr so richtig hässlich aussehen. Also ich kann einfach für mein X-Display festlegen, ähm, alle motiv applikationen sollen jetzt irgendwie blau sein mit grünen Knöpfen oder so, das ist auf jeden Fall eine Aufwertung. Ähm also chinesische Schriftzeichen auf Blau, blauen Unter oder grünen? Das, das, das geht da alles drin. Und das Schöne ist, das geht für das x display und nicht für die Applikation des Benutzers. Das heißt, auch wenn ich mir von einem entfernten Display über SSH eine Applikation ranhole auf das eigene Display, geht meine lokale X-Resource-Database, um das Aussehen dieser Applikation zu bestimmen. Also die Applikation muss das natürlich unterstützen. Und XPDF als richtig alte so Ur-X-Anwendung, ähm, Motive-Anwendung, äh, wird natürlich ähm, Optionen aus der X-Resource-Database äh, lesen. Und damit habe ich halt so ein bisschen rumgespielt. Also in meinem Fall war es um ein RXVT richtig zu konfigurieren. Und ich habe irgendwelche Fonts gesetzt, die unter irgendwelchen Umständen irgendwie nicht mehr gut aussehen. Und ich sagte, ich bin dahinter gestiegen, wo das Problem ist. Ähm, mit der Lösung habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt. Aber es ist die X-Resource-Database. Deswegen hat es auch nichts genützt, dass ich einen neuen Benutzer auf meinem System angelegt habe, weil den habe ich dasselbe Display nutzen lassen, wie meinen verfremdeten Benutzer und deswegen. Also damit hängt das halt zusammen und den schauen wir uns doch noch mal näher an. Okay, also ihr könnt nach wie vor weiter Paul helfen. Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nichts davon verstanden. Ich sehe so Dazu müsste ich erstmal online stellen, was ich da kaputt gemacht habe, ja. Genau, aber wir haben eine neue Frage für euch, also mehr einen Aufruf. Genau, also wir, wir wollen, dass ihr mal so ein bisschen, ähm, dass ihr uns einfach mal sagt, was wollt ihr eigentlich wissen für das Jahr 2013? Genau, guckt für uns in die äh, äh, Glasgenugel. Genau, und, schaut in die Glasgenugel. Äh, was, was soll 2013 die, von uns vorgestellt werden? Was sollen wir mal, die, man näher reinschauen? Was wird in der Free Software Welt passieren in Zukunft? Ja. Das möchten wir von euch wissen und da könnt ihr jetzt kräftig kommentieren. Genau, ansonsten gibt äh, es Raspberry Pi zum Vorstellen. Ja, wenn niemand was sagt, dann ja müssen wir das androhen. Ja, dann müssen wir das unbedingt machen. Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, bis zur nächsten Sendung. Hat lang genug gedauert diesmal. Ja, macht's gut und bis äh, demnächst. Genug für heute. Tschüss.